In der Schweiz gibt es 21 deutsch- und mehrsprachige Kantone. Zurzeit gibt es große Unterschiede, wie und was die Schülerinnen und Schüler in diesen Kantonen lernen. Deshalb soll nur noch ein Lehrplan gelten, der Lehrplan 21. Der Vorteil für die Schülerinnen und Schüler, wechseln sie den Wohnort zum Beispiel vom Kanton Bern in den Kanton Zürich, können sie mit dem Unterricht dort weiterfahren, wo sie zuletzt stehen geblieben sind. In der deutschsprachigen Schweiz sind die Schülerinnen und Schüler einer Stufe, somit stets auf dem gleichen Bildungsniveau. Der Lehrplan 21 verändert aber auch den Unterricht. Folgende Themen gehören neu dazu. Wirtschaft, Arbeit und Haushalt. Und die Module berufliche Orientierung, Medien und Informatik und Bildung für nachhaltige Entwicklung rücken stärker in den Mittelpunkt. Module werden aber nicht nur als eigenständige Fächer behandelt, sondern als fächerübergreifende Themen. So kann es durchaus vorkommen, dass die Geometrieaufgaben nicht mehr bloß an der Wandtafel stattfinden, sondern am Computer gelöst werden. Der Lehrplan 21 orientiert sich vor allem an Kompetenzen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler das Wissen, welches sie in der Schule erwerben, auch erfolgreich anwenden können. Alles regelt der Lehrplan 21 jedoch nicht, wie etwa die Stundenpläne aussehen oder die Noten vergeben werden, ist Sache der Kantone. So bleiben trotz Harmonisierung des Schulsystems die Eigenheiten der Kantone erhalten.